Ich koche mit euch heute ein pfiffiges herbstliches drei menü Wir haben dazu von der Bettina, unserer Kräuterfee, eine Challenge bekommen mit Produkten, die wir verwenden sollen. Und ähm, das werde ich mir jetzt einmal anschauen. So lieber Markus, ich habe eine besondere Aufgabe heute für dich. Und zwar, es ist Herbst und wir wollen unser Immunsystem stärken. Und wir haben das Hagebuttenpulver und die gerösteten Bucheckernkerne, die stehen ja schon auf deinem Tisch. Und weiter sollst du nur ein Wintergemüse und Schietake-Pilze mit einbauen in dein Gericht. Schau bei der Zubereitung, dass du sehr schonend zubereitest, dass das Vitamin C gut erhalten bleibt. Boah, das klingt nach Herausforderung. Da brauchen wir jetzt ein paar Produkte und ich würde sagen, wir gehen einmal einkaufen. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Hallo. Ah, super. Biopilze. Du, ich brauche unbedingt deine Schwammerl. Was hast denn du alles da? Shitake-Pilze und Austernpilze. Getrocknet, frisch. Oh, das gefällt mir. Pilzpulver. Ja, das ist ein super Würzpilz, der Schidake. Und das ist ein reines Pulver von shiitake pilz Züchtest du die selber da? Die züchte ich selber, ja, bei mir am Hof. Können wir uns das anschauen? Ja. Kann ich dir irgendwas zeigen? Schauen wir schnell ja. raus. Ja. <lacht> Bist du gescheit? So schaut das aus. Da haben wir mal einen ganzen drin, von drei Monaten. Ein Shidake, der dauert ziemlich lang. Das sind so spezielle Substratblöcke auf Strohbasis. Der besiedelt den, fängt den an zu zersetzen und bildet auch nachher so ein weißes Pilzmyzel, wie man sagt. Und im Einstadium wird er auch sehr dunkel. Und du siehst die rechts, die haben ganz frisch, jung. Und da sieht man schon, oder erkennt man, dass der. Block eigentlich schon reif ist und quasi zum Fruchten anfangen musst könnte. Du das, musst du das Stroh dann, tust du das wässern und, und oder was machst du mit dem? Im, im nächsten Schritt kommen wir in einen anderen Raum, wo es richtig feucht ist. 95, 96, 96 also Prozent Luftfeuchtigkeit frei, Genau. Okay. Also durch die hohe Luftfeuchtigkeit ähm, kriegt er einen Impuls, wo der Fruchtkörper bildet. Ja. Was kriegst du aus, dem Sack? Ganz unterschiedlich vom Ertrag her. Kann ein halbes Kilo sein, das kann ein Kilo sein. Ja, Hier unten habe ich einen Raum, da sieht man wegen mehr, da sieht man, wo die Schwammer schon auszuwachsen. Ja, her. So sieht man jetzt meine Schwammer, die haben die Wochen zum Ernten. teilweise sind sie schon richtig das reif. Das ist ja wie in der Sauna da, in ja, der ja. Die brauchen äh, die, die konstant hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Nach was entscheidest du, welche, dass du abschneidest? Sagt man, beim Hut umso mehr der noch oben draht ist, umso mehr ist er ausgewachsen. Mhm. Also, da sieht man zum Beispiel beim Hut, der ist noch schön eintrat, dass der nur ein wenig wachsen kann. Nur ich tue dann einen Block nehmen und den ganzen ernten. Also, der ist schon erntereif. Nehmen wir mal einen. Ich dir, wie ich da über. tue. Da haben wir jetzt die Oberreihe anernten und dann drehen wir ihn um, weil dann tust du die viel leichter. Immer ganz wichtig, auch, auch, auch, am Anfang vom Stiel zu ernten, dass, dass natürlich vom Stühl auch alles noch drauf ist. Dann drehen wir den noch um für den Rest, weil da kannst du schön von unten rein sehen. Der ganz zu wie, oder? Genau. Dass kein Substratrest drauf ist, aber das schön ja, ist. Perfekt. du das schaffen? Ja, natürlich. Ja. Ja, okay. Intensiv, okay. gell? Ja, brutal. Einen Duft. Ja, gerade beim Ernten haben sie eigentlich den intensivsten Geruch. Du musst dann unbedingt dann probieren, bin ich gespannt, was du dann sagst vom Geschmack. Kommt einiges intensiver, denke ich. Kannst du jetzt so probieren? Natürlich kann man es roh essen. Es ist wie bei Champignons. Manche mögen das richtig gern. Ich mag es so rohe Entspilze. Nicht so besonders, wenn du rohe Champignons zum Beispiel magst, dann kannst du den sicher essen. gut. Yeah. Ja. Schön. Der Shiitake-Pilz wird in der traditionell chinesischen Medizin nicht nur als Speisepilz behandelt, sondern auch als Heilpilz und gegen alle möglichen Krankheiten eingesetzt. Vor allem hat er den Wirkstoff Lentinan und das ist ein Aktivator für unser Immunsystem. Eisen und Zink sind nur enthalten, die ebenso auf unser Immunsystem wirken. Fleißig wir Wirsing ernten. Ja. Du suchst einen Grünkohl. Magst du einen normalen Standardgrünkohl oder magst du etwas Spezielles? Ich den einen Schwarzkohl da. Also speziell nehme ich auch gern. Ja, gern. Ja. Immer ein bisschen Herausforderung. Ich hätte da irgendwas da. Aber ich würde sagen, du nimmst selber gleich ein Messer in die Hand. Okay. Sorge es da ja, einmal wohl. und dann schauen wir mal, wie das bei dir. Und zwar biegst du es so rauf ja. und dann hast du ihn einmal durch. Schaut, den kleinen nimmst du gleich. Du nicht so viel falsch machen. Okay. Ja, ja, genau. sehr gut. Der heute der halt, oder der Grünköhl, die heute bis zu minus 10 Grad aus, das tut einem nichts, ja, der braucht das sogar. Also das ist wirklich, der Grünköhe oder der Schwarzköhl die brauchen die tiefen Temperaturen, weil dann entwickelt sich ein wenig Süßstoff und dann haben sie nicht so ras wie andere Kühe. Also dann lassen wir eigentlich einen ganzen Winter fast stehen, okay. ja, cool. bis die Ernte vorüber ist. Wenn der dann so kleine braune Flecken kriegt, dann hat sie einem Wetter. also wie das, mhm. das tut einem gar nichts, so minus 3, minus 4 nee. Grad, das, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und wie viele Sorten gibt es denn da eigentlich so? Also, wir haben Sorten, gibt es natürlich unendlich viel. Die Standardsorten ist der normale Grünkohl oder der Schwarzkohl. Und weiter hinten haben wir dann einen Palmkohl, aber auch der normale Wirsing oder im so ein lilaner Wirsing oder was. Das sind jetzt die Sorten, was wir hauptsächlich anbauen. Und ja, es ist einfach die Vielfalt, die was man dann im Winter hat. Und es gibt nicht nur einen Graukopf oder das Weißkraut, wie man sagt, bei uns, sondern es gibt halt Alternative auch dazu. Und natürlich dann der farbliche, die farbliche Abwechslung macht natürlich dann auch viel aus. Wie hoch werden die noch? Nein, der wächst nicht mehr. Also das ist die, so. Ja genau, die Höhe ist eigentlich erreicht. Also ich schaue schön noch drüber. <lacht> die lilane Farbe, die was der Kohl eigentlich hat, das ist eigentlich die eine von der Ursprungsfarbe, die der Kohl hat. Durch die Sonne entwickelt sich eigentlich äh, die Farbe. Aber bei dem ist es ja so, der ist ja relativ stark. Gell? Den mhm. musst du eigentlich, eigentlich richtig kochen. Sagt dir jetzt was? Und das hat mir einer gezeigt, der von Norddeutschland ist und der sagt wirklich, ich brauche den Strunk nicht, der zieht es runter. Und dann hat nur er nur die Blätten, Da sind dann eigentlich nur feine Platten, da, das ist dann fast wie wie Spinat zu machen. Wenn du jetzt reinbeißt, du hast du eine leichte Süße und einen leichten blau geschmack Und beim Grünkohl, wenn du den so runterziehst, der schmeckt einfach dann wieder anders. Ganz interessant und die Süßstoffe, die bietet halt wirklich beim Frost dann erst, also wenn er kalt wird, nicht nur beim Frost, sondern wenn er dann kälter wird. Der Grünkohl, mein absolutes Lieblingsgemüse im Winter, weil er einfach so viel Vitamin C hat, ist er ein super Food quasi jetzt für den Herbst, ganz viel Mineralstoffe, Magnesium, Eisen, Zink, Phosphor, Kalium, alles enthalten und auch noch das Chlorophyll, dieses grüne Blut nennt man das auch, das ist im roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, sehr ähnlich des Menschen und dadurch wirkt es blutreinigend und leitet auch noch super Giftstoffe aus. Und was er noch hat, er hat ganz viele essentielle Aminosäuren, das Tryptophan, das wirkt auf die Bildung des Serotonin und somit macht das Essen von Kohl auch noch happy. Ja, wirklich wie eine Blume im Winter, die, was man da hat. Das sieht wirklich gewöhnlich aus. das Ist gar nicht so einfach. Ja. Was ist eigentlich das da ganz unten für einer? Was ist da der Unterschied? Der Palmkohl, ja. da haben wir auch noch einen aus Aber das ist auch nicht ohne, gell? Aha. Das ist auch nicht ohne. Ja, da haben wir einen Palmkohl. Das schaut der cool aus. Gell? Das ist wirklich wie eine, wie eine Palme, der Palmkohl ja der schaut ja voll lässig aus. Aber den haben wir ja das erste Mal. So also, viel bei denen kann ich da gar nicht viel sagen. So, oh, Genau. So, oder? Ja. Ah. So, jetzt magst du aber aufhören. Ich glaube, ich habe genug getan. Ich ja sagt, dass ich keinen brauche. Ja. <lacht> ah. dann muss ich sie schon auszählen. Wenn ein paar Stück fahren wir nicht aufs ja Hast du genug mit denen? Ja, die zwei nehmen wir noch mit. So, zurück von unserem Einkauf. Direkt vom Feld. Wir haben uns da ein paar tolle Sachen besorgt jetzt. Äh, unseren Kohl. Und da werden wir uns jetzt als Vorspeise den ein bisschen asiatisch zubereiten. Mit einer Kimchi-Marinade und ein bisschen am Schafskäse. Und da bauen wir jetzt gleich noch unsere Bucheckern in die gerösteten. die findet man im Herbst am Waldboden, wenn uns nicht die Eichhörnchen schon zuvor kommen. Sie stammen von der Buche, die Buche im lateinischen Fagus. Der Wirkstoff Fagin, der sich davon ableitet, ist leicht giftig und daher sollte man die Bucheckern unbedingt leicht dünsten oder auch rösten, wenn man mehr davon verzehrt, Aber paar sind überhaupt kein Problem. In früheren Zeiten sind die Bucheckern sogar noch viel mehr verwendet worden, die sind geröstet worden und für ein Kaffee benutzt worden oder als Mehl oder so genascht worden, weil sie einen wunderbaren Anteil an Eisen, Zink, Mineralstoffen haben und auch einen hohen Fettanteil von 40 Prozent, besonders gesundes Fett. Ja, jetzt haben wir da unseren Grünkohl. Den ziehen wir nur von den Strünken runter und werden den dann ganz kurz blanchieren. Das heißt, wir kochen den im heißen Salzwasser und schrecken den dann in Eiswasser ab. Da bleibt uns dann das Vitamin C erhalten und damit er richtig schön grün bleibt. Und da habe ich gleich einen Energiespar-Tipp für euch. Ganz wichtig: Den Topf schauen, dass er immer gut draufsteht. Gleich heißes Wasser verwenden zum Aufkochen und ganz wichtig: Deckel drauf. Den gehen wir jetzt raus und schrecken den ins Eiswasser ab und lassen den da ganz kurz auskühlen und dann können wir den da schon rausfischen und ein bisschen ausdrücken, damit die Feuchtigkeit draußen ist und dann haben wir einen wunderbaren schönen grünen Grünkohl. Und jetzt gehen wir an unsere Kimchi-Marinade. Als erstes kochen wir unser Wasser mit dem Reismehl auf. Ganz wichtig als Tipp, das Reismehl immer ins kalte Wasser einrühren und erst dann aufkochen, weil sonst gibt's Klumpen. Dann geben wir unsere Gewürze, wie den Ingwer, die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Beim Zwiebelschneiden den Strunk nicht ganz entfernen, noch ein bisschen was dran lassen, dann zerfällt euch die Zwiebel beim Würfelschneiden nämlich nicht. Und damit es beim Zwiebelschneiden nicht zum Weinen wird, ja, hat die Oma immer gesagt früher, schluck Wasser im Mund, das hilft. Zum Schluss kommt dann noch dazu unsere Marinaden. Dann mixen wir das durch. Dann kommt zum Schluss noch die Karotten und der Daikonrettich und unser Frühlingslauch rein. Und dann ist unsere Marinade fertig. Und damit ihr euch nicht verwirren lasst, Daikonrettich ist eigentlich das gleiche wie unser Bierradi. Dann ja, ist das gut. Und wenn euch das schnell gegangen ist, dann gibt es die Rezepte natürlich im Internet zum Nachlesen. Jetzt sind wir eigentlich schon kurz vom Anrichten und marinieren jetzt unseren Grünkohl. Mischen das einmal mit den Fingern richtig gut durch, damit das sie richtig, richtig schön vermischt und der richtig schön saftig mariniert ist. Dann haben wir jetzt da noch ein bisschen einen Schafskäse und den werden wir jetzt ganz einfach zerpflücken und dann können wir da richtig schöne Stücke machen und nicht sparen. Da können wir jetzt die Bucheckern von der Bediener einbauen und zwar sind die ja geröstet und die werden wir jetzt da auf den Grünkohl drauf und für alle, die auch nicht so wie ich, die ganz strengen Vegetarier sind, habe ich noch was mitgebracht und zwar ein äh, geräuchertes Rinderfilet und das geben wir uns da jetzt noch drauf. Die zweite Challenge sind unsere shiitake pilze Und zwar machen wir da einen Pancake-Burger und werden uns die shiitake pilze jetzt süß-sauer einlegen. Dazu brauchen wir eine Marinade. Und die Marinade stören wir her aus Wasser, Reisessig, Zucker und Gewürzen. Und diese Gewürze, die werden wir uns jetzt in einer Pfanne kurz anrösten, damit wir dieses Aroma von den Gewürzen richtig reinbringen in die Shitake-Pilze. So, jetzt unsere Gewürze noch dazu ganze einmal richtig aufkochen. Jetzt nehmen wir unsere schiitake und stopfen die da in unser Wegglas, weil wir wollen die ja über Nacht einlegen. Die sollen jetzt einmal über Nacht richtig durchziehen. So viel wie reingeht. Und jetzt übergießen wir die mit unserer heißen, boah, richtig duftenden Marinade. Gehen wir jetzt in den Kühlschrank über Nacht und ich habe natürlich schon eines vorbereitet. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Und jetzt machen wir die einmal auf und werden die einmal probieren. Super, Super, süß-sauer, wunderbar mariniert und immer noch absolut super für die Abwehrkräfte. Weil da ist alles noch vorhanden und alles noch da. Die Bediener werden mich loben. Ich glaube, die sind uns richtig gut gelungen. Und jetzt brauchen wir unser Rotkraut. Und jetzt werden wir spalten. Stark genug fürs Kraut. <lacht> so, nachdem wir jetzt unser Kraut gespalten und geschnitten haben, tun wir das jetzt einsalzen und brechen das jetzt auch noch. Ja? Und dann einmal richtig durchkneten. Ja? Damit das Salz die Flüssigkeit in den Kraut löst und dann wird es richtig schön mürbe und weich. Dann gehen wir gleich dazu unseren Sauerrahm. Das machen wir jetzt alles mit den Fingern, ja, ganz wichtig, damit das richtig schön durchgemischt ist. Kleinigkeit fehlt noch, Zitrone und Sojasauce. Jetzt machen wir unsere Pancakes noch für unseren Burger. Dazu brauchen wir ein bisschen Butter. Gehen wir mal in unsere Pfanne und lassen die schmelzen. Jetzt haben wir unseren Pancake-Teig. Das ist ein ganz normaler Pancake-Teig. Und den gehen wir jetzt mit unserem Schöpfer in diese verlassene Butter und lassen den da ganz langsam vor sich hinbraten. Und der fängt jetzt dann an aufzugehen. Und wenn er dann anfängt aufzugehen, dann drehen wir ihn um. Und als kleiner Energiesporttipp für euch, wenn ihr Induktionsplatten habt, dann spart sie euch im Jahr bis zu 50 Euro. Und damit das Ganze richtig nachhaltig wird, ist natürlich das Wichtigste, dass wir grünen Strom nutzen. Am schönsten schaut der Pancake natürlich aus, wenn er goldbraun ist ja, und schon ein bisschen aufgeht und das von beiden Seiten, dann ist er perfekt. Und damit unser Pancake-Burger noch richtig rund wird, ja, machen wir noch ein Ei dazu, und zwar ein Bio-Ei. Und tut's mir einen gefallen, holt euch die Eier vom Bauern. Und was haben wir gelernt als junge Köche? Salzen tun wir immer die Pfanne und nicht das Ei. Warum tun wir das? Damit das Ei oben keine hässlichen Flecken kriegt. Jetzt müssen wir unseren Burger nur noch zusammenbauen. Das heißt, wir starten mit unserem Pancake, das ist unser super mariniertes Kraut. Dann gehen wir drauf unsere eingelegten Shiitake-Pilze. Was jetzt im Winter natürlich super ist, einlegen und fermentieren. Eine super Aufbewahrungsmöglichkeit für die Produkte vom Herbst. Was man hätten auch fermentieren können und einlegen, das wäre gewesen unser Grünkohl mit der Kimchi-Marinade. Die Fermentation ist eine ganz eine schonende Zubereitungsart. Das heißt, da bleibt uns einfach das Vitamin C ganz wunderbar erhalten, weil es nicht lang gekocht und lang gedünstet wird. Auch früher ist es schon genauso angewandt worden, um Gemüse haltbar zu machen. Dabei erhöht sich der Mineralstoff und Vitamingehalt sogar noch zusätzlich. Dann fehlt noch unser Ei. Und wir haben ja noch unser Pilzpulver. Ganz intensiv. Tackepulver. Dann brauchen wir als Abschluss unseren Deckel und jetzt bauen wir einen Spieß. Unser drittes Produkt, Hagebuttenpulver, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Premiere für mich. Habe ich noch nie gekocht, damit aber ich glaube, mir ist was Cooles eingefallen. Und zwar machen wir jetzt ein hagebutten mit Bochene Apfelrad. Die Hagebutte, die Frucht der Heckenrose oder auch Hunsrose genannt, ist die Vitamin C hältigste heimische Pflanze. Sie hat auf 100 Gramm Frucht 800 Milligramm Vitamin C und auch noch ganz andere wertvolle Wirkstoffe wie Pektine, Galactolipide oder Carotinoide und zwar wirken die alle zusammen gegen Freiradikale, das heißt die schützen uns auch noch vom Alterungsprozess und aktivieren unser Immunsystem, richtiger Immunbooster. Und damit wir das Vitamin C uns erhalten, ist es am besten getrocknet und dann in einen Mixer geben, um ein Pulver zu machen, ohne es zu erhitzen, so bleibt das Vitamin C optimal erhalten. Für unser Hagebuten Porridge brauchen wir natürlich jetzt eine Haferflocken. Und zwar ein Tipp von mir, äh, nehmt die feinen, feinblatt, ja, mit denen wird das ein bisschen leichter und ist äh, viel schneller gar. Wir brauchen ein bisschen Ingwerpulver und natürlich unser Hagebuttenpulver. Das ist sehr wertvoll, das pulver weil das nämlich ganz viel Arbeit ist, habe ich mir sagen lassen. Und wir brauchen dazu noch eine Mischung aus äh, Mandelmilch und Hafermilch. Und natürlich Butter, damit es richtig schön cremig wird und ein paar Kalorien auch hat. Das Ganze kochen wir jetzt so lang, bis das eine richtig schöne cremige Konsistenz kriegt. So, jetzt bauen wir noch unseren Apfel für unsere Apfelradl. Den schälen wir uns jetzt einmal. Das Wichtigste ist immer, schauen die Challenge, dass das Jahr 1 bleibt. Schaffen wir es? Ah, fast! Dann schneiden wir uns da jetzt zwei schöne Scheiben raus, damit es euch beim Entkernen nicht zu so schwer tut, nehmt es nicht einen Kerner, sondern besorgt euch einen kleinen Ausstecher und mit dem geht es dann ganz einfach und ihr habt super schöne Opferadeln. Die wenden wir jetzt in unserem Backteig, ganz dick, so, schaut mal, und Ja Bettina, ich weiß, das Vitamin C ist hitzeempfindlich und wir haben es da jetzt schon drinnen gehabt. Aber damit ich natürlich deine Wünsche erfülle, ja, habe ich es auch in der Zuckerwälze. Und da ist es noch pur und unerhitzt. Jetzt wälzen wir unsere Apfelradl nochmal in unserer zucker hagebutten Ganz dick und ordentlich wenden, damit die richtig schön voll sind mit dem Hagebuttenpulver. Und jetzt können wir unser Dessert anrichten. Die Schalen die müssen wir nicht wegschmeißen, weil da ist ganz viel Vitamin drinnen. Ja? Und die schneiden wir uns jetzt noch und streuen uns die oben auf unsere Apfelrahmen drauf. Ich bin ganz happy mit meinen Gerichten eigentlich, muss ich sagen und äh, jetzt werde ich mal anhören, was der Bediener dazu zum sagen hat und werde einmal die Fotos schicken. Nachhaltig, vitaminreich, das kann die Bediener eigentlich nicht schlecht finden. Markus, also äh. die Challenge echt super gemeistert. Dir sind super klasse Gerichte eingefallen. die da am liebsten zum Kosten kommen. Außer die gebackenen Apfelradeln. Du warst eh, beim Backen, da gingen halt die wertvollen Vitamine und Spurenelemente und das Vitamin C halt verloren. Kleiner Minuspunkt. Okay, also die Apfelradeln. Na, aber ich sage euch ganz ehrlich, ein bisschen ein Sünd muss schon sein. Und darum würde ich sagen, werden wir das jetzt einmal verkosten.